Guten Abend. Ja, äh, Bilder sagen mehr als tausend Worte. Das hat ganz besonders noch mit dem Thema IQ ist nichts. Unbildung alles zu tun. Ich meine es jetzt auch im doppelten Sinne. Bild. Hm, Bilder. Bildzeitung Und so weiter und so fort. Ähm, zuhören. Zuhören, bevor ihr gleich wieder kommentiert. Es kann, ging ja einiges durch äh, die Presse und überall äh, gab es Videos, wie dramatische Szenen zum Beispiel hier betreffend diese Boeing C-17, äh, wo die Menschen drumherum gerannt sind und alle mitfliegen wollten, so stellte man es zumindest dar. Äh, da konnte sich kein Sender davon ausnehmen, dass die Bilder schrecklich seien. Ne? Ja. Zumal, äh, das sind ja auch Menschen vom Flugzeug dann gefallen, so sollte es sein. Allerdings das Bild selbst da vorsichtig und sagt, diese äh, Videos sollen ausdrücken. Ihr braucht bloß zu gucken, äh, Bilder, Menschen fallen vom äh, startenden Flugzeug, das verlinke ich gar nicht erst extra, das lohnt sich nicht, da gibt es so viel. Ähm, ja, bloß jetzt gab es einen, Moment, äh, ich möchte nochmal, ich habe das hier gesucht, hier gab es ja die vielen Bilder und da ist mir doch heute noch dieses Video aufgefallen und zwar, gleiche Überschrift, fast, aber tatsächlich, und das habe ich mir natürlich angeguckt, das verlinke ich euch auf jeden Fall, ich habe das schon auf Telegram verlinkt, ähm, und weiter nichts dazu gesagt, aber tatsächlich, die Frage ist gut. Ne? Also hierbei könnte es sich um ein Fake-Video handeln, sagt derjenige, der das Video reingestellt hat. Ich finde es gut, also, dass die Leute immer wieder an allem zweifeln, das ist richtig. Aber jetzt gucken wir uns äh, mal an, warum zum Beispiel. Was mir an diesen äh, Fenstern der Boeing nicht gefallen hat, die sahen aus wie ein Modellflugzeug. Aber okay, lassen wir das. Was dem Ersteller des Videos aufgefallen ist, dass die Triebwerke, ja eigentlich gar keine Verdichterschaufeln hatten. Und äh, ob das nun gerade hektisch und dramatisch aussieht, wenn einer fröhlich winkt, könnt ihr alles in dem Video sehen. Und dass da einer auf den Triebwerksklappen sitzt, äh, auf den äh, Fahrwerksklappen sitzt und erstmal mit dem Handy zu spielen scheint oder mit dem Tablet oder sonst was oder was liest, mit Maske natürlich, ähm, das ist noch so eine Sache, die ihm da aufgefallen ist. Also ich verlinke euch auf jeden, Nö, ich verlinke euch gar nichts, das seht ihr selber. Brauche ich nicht zu verlinken. Ich verlinke meine Eigenwerbung, mehr mache ich nicht fürs Buch, aber ansonsten nö, mache ich nichts. Aber ich möchte gleich zu Bedenken geben. Gucken wir uns mal so eine C17 an. Ich habe es bei Bildersuche gefunden. Ähm, <lacht> da sind die ersten Verdichterschaufeln tatsächlich sehr weit äh, im Triebwerksschacht, so dass das bei ungünstigen Lichtverhältnissen aussieht, als wenn da nichts ist. Hier fällt richtig schön äh, das Licht da rein, Da sieht man das und dass das auf, dass man sich auf die Klappen der Fahrwerke setzen kann. Das äh, geht tatsächlich und man kann sich hier an allerlei äh, Öffnungen und so weiter und anderen Klappen gut festhalten. Also das geht. Ist natürlich blöd sich darauf zu setzen, wenn das Flugzeug starten soll. Das müsste eigentlich jeder wissen, dass man dann wohl die Klappen zumacht, um die Fahrwerke einzufahren und dass dann nichts mehr ist mit, mit Fliegen. Insofern könnte alles dies und das und jenes sein. Aber wir hatten ja schon in der Vergangenheit gelernt, dass aus ganz vielen Videos sogar, nicht bloß Bildern, aus ganz vielen Videos äh, echt Blödsinn produziert wurde. Und da wurden, äh, habe ich Videos gesehen, da hat man Obama mit äh, Trumps Stimme sprechen lassen und so weiter und so fort und umgekehrt. oder, ne, Also das geht alles. Insofern fand ich das mal gar nicht so falsch, das alles in Frage zu stellen. Gut, ja, letzten Endes, wer fällt am ehesten auf alles rein? Klar. Die, die nicht gebildet sind. Und die fallen auf. Bilder am allerleichtesten herein. Aber okay, das war jetzt nur ein ganz schmaler Querbezug. Das hat jetzt weniger mit dem Buch zu tun. Äh, mir ging es darum, um die Authentizität, Authentizität dieses Videos. Und ja, das muss für heute genügen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Guten Wochenstart. Bis zum nächsten Video. Und Leute, macht was, damit der Wahnsinn aufhört. Aber macht's gut. Bis dann. Tschüss.